Starship, Starship, Starship, in fast jeder News spreche ich das nächste große Ding von SpaceX an und du wirst vermutlich schon wissen, dass das Starship-System die größte und leistungsfähigste Trägerrakete ist, die je gebaut wurde. Aber was ist das Starship eigentlich? Wo kommt es her und wie wird es funktionieren? Ich denke, es ist höchste Zeit dafür, dass ich das aktuelle Design in seiner Gesamtheit mal zusammenfasse. In dem Video heute schauen wir auf die gar nicht so junge Geschichte des Starships. Klären, warum es aus Edelstahl gebaut wird, was das Raptor-Triebwerk ist und warum man auf Methan sitzt und nicht Wasserstoff. Und natürlich schauen wir uns das Konzept der vollständigen schnellen Wiederverwendung an, die nichts weniger möchte als die Raumfahrt für immer revolutionieren. Bevor wir voll ins Thema einsteigen, wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne einen Like da. Und wenn du weitere spannende Videos über Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, genau unbedingt senkrechtstarter abonnieren. Das Starship ist eine zweistufige Rakete, die ähnlich wie die Falcon 9 aus einem Erststufenbooster und einer Oberstufe besteht. 120 Meter hoch, gut 5000 Tonnen schwer, mit einem Hauptdurchmesser von 9 Metern ist das Starship die mit Abstand größte, schwerste und schubstärkste Rakete, die je gebaut wurde. Fast zehnmal so schwer wie die Falcon 9 von SpaceX stellt sie aber auch die bisher größte Rakete, die Saturn V, in den sprichwörtlichen Schatten. Die 33 Raptor-Triebwerke des starships boosters können für einen Startschub von 74 Meganewton sorgen. Deutlich mehr als die 46 Meganewton des bisherigen Schubkönigs für eine fliegende Rakete, die sowjetische N1. Mit dieser enormen Kraft soll das Starship dann 100 Tonnen und mehr in den Orbit bringen. Eine Fähigkeit, die Flüge zu Mond und Mars deutlich erleichtert. Denn so können schnell große Mengen Treibstoff in den Orbit gebracht werden, um damit wiederum Starship selbst aufzutanken und es gleich selbst gen Mond und Mars zu schicken. Aber auch der Aufbau von Raumstationen und der schnelle Aufbau von Satelliten-Megakonstellationen wie Starlink, OneWeb und Kuiper sind so natürlich deutlich leichter. Und Starlink soll die Cash -Cow werden, die das Starship-Programm bezahlt. Nicht nur das, auch die Marspläne von Elon Musk soll es finanzieren. Übrigens, als ich mit SpaceX-Ingenieur der ersten Stunde Hans Königsmann gesprochen habe, sagte er, Mars war von Anfang an das Ziel von SpaceX. Das Interview mit Hans ist extrem sehenswert und das verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Ja, das Starship wurde explizit für den Schwerlasttransport zum Roten Planeten entwickelt. Eine Rakete, die so zuverlässig und günstig werden soll, dass sie in riesigen Flotten von mehreren hundert Starships zum Mars aufbrechen könnte. Elon Musk selbst spricht von 1000 Starships, die alle 26 Monate zum Mars aufbrechen werden und Fracht in Megatonnenbereich transportieren, um dort eine sich selbst erhaltende Stadt zu bauen. Ja, das Ticket für einen Flug zum Mars, das soll so günstig sein, dass jeder, der wirklich zum Mars will, sich das leisten kann. Da ist jetzt weniger ein 49-Euro-Ticket gemeint, sondern eher eine Summe, die man sonst für den Kauf einer Wohnung ausgeben müsste. Gerade das mit der Maßstab definitiv eine coole Storyline für einen Science-Fiction-Film und bestimmt eine unheimlich motivierende Vision, wenn man bei SpaceX in dem Programm arbeitet. Auch wenn SpaceX in all seinen Projekten ein extremes Tempo an den Tag legt und eine Management-Idee ist, Geschwindigkeit geht vor den Kosten, wird das Starship-Programm noch ein paar Jahre brauchen, bis es auf dem Einsatzniveau von Falcon 9 ist. Hier passt auch das Elon Musk Zitat, wir machen das Unmögliche zu spät. Also man wäre sehr ambitioniert und es wird halt später werden als gedacht, aber dafür würde man halt Dinge tun, die andere gar nicht erst für machbar halten oder gar nicht erst versuchen. Die SpaceX Vision für eine große, wiederverwendbare Rakete für den Transport von großen Mengen an Nutzlast zu Mars gibt es offiziell seit der Ankündigung von Elon Musk 2012, also deutlich bevor die erste Landung der Falcon 9 geklappt hat. Lange Zeit lief das Konzept unter dem Namen Mars Colonial Transporter und später dann unter ITS für Interplanetary Transport System. Eine offizielle Vorstellungspräsentation gab es durch Elon Musk im September 2017. Hier kündigte Elon Musk auf der 68. Jahrestagung des Internationalen Astronautenkongresses eine neue Trägerrakete namens Big Falcon Rocket BFA oder Big Fucking Rocket an. Zunächst war Kohlefaser. Verbundwerkstoff als das Baumaterial der Wahl genannt. 2019 kam dann der Wechsel auf Edelstahl als Baumaterial und die Umbenennung in Starship. Und auch wenn vieles seitdem konkret umgesetzt wurde, konnten wir seitdem eine Menge an Designänderungen miterleben. Wenn dich ein Video zur mittlerweile sehr bewegten Geschichte des Starships interessieren würde, schreibt mir einfach unter dem Video. Mittlerweile besteht das Starship-System aus einem 69 Meter hohen und 9 Meter breiten Edelstahlbooster mit 33 Raptor-Triebwerken. Oben an der Interstage gibt es wie an der Falcon 9 Gridfins, die den Flug im freien Fall steuern. Und im Gegensatz zur Falcon 9 und früheren Designs des Starships sind diese nicht klappbar. Eine weitere Änderung zur Falcon 9 stellen die Abdeckung der außerhalb des Hauptdurchmessers untergebrachten Drucktanks dar. Diese ermöglichen dem Booster nach der Stufentrennung und dem Boostback eine deutlich längere Gleitstrecke, was dann Treibstoff spart. Oben auf dem Booster dann das eigentliche Starship. Das Starship ist etwa 50 Meter hoch und verfügt über LKW-große Steuerklappen. Diese sollen aber angepasst werden, weil sich bei den Prototypflügen herausgestellt hatte, dass sie überdimensioniert waren. Während diese ersten Prototypenflüge ohne Hitzeschild erfolgt sind, bzw. nur vereinzelt einige Kacheln angebracht waren, sieht das aktuelle Design vor, mehr als die Hälfte der Starship-Außenfläche mit einem keramischen Hitzeschild für den Wiedereintritt zu schützen. Dazu aber gleich mehr.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 Brancheninsider sprechen von grob einer Milliarde Dollar, die von SpaceX jedes Jahr in die Starbase in Boca Chica fließen. Kommen wir zum naheliegendsten, der Optik. Starship funkelt in Edelstahl-Optik in der Sonne. Laut Elon Musk war einer der wichtigsten Punkte im Starship-Programm der Wechsel zu Edelstahl. Im Januar 2019 kündigte Musk diese wichtige Designänderung an. Man werde Starship und Super Heavy aus Edelstahl fertigen, statt aus Kohlefaser. Ich erinnere mich noch gut an den Aufschrei in der Community. Ja, Stahl fanden viele überhaupt nicht fortschrittlich. Zunächst ein paar Gründe, warum Edelstahl für die Einsatzbedingungen des Starships durchaus der richtige Werkstoff ist. Durch seinen hohen Chromanteil verbessert sich die Festigkeit zum Beispiel von dem eingesetzten Edelstahl um 50% bei kryogenen Temperaturen. Aber nicht nur die Tieftemperaturbeständigkeit ist besser, ebenso die Hochtemperaturbeständigkeit liegt ein Vielfaches über dem, was Aluminium- oder Kohlefaserverstärkter Kunststoff kann. Das reicht zwar nicht ungeschützt für die erwartete Temperatur in den beim Wiedereintritt am stärksten belasteten Bereichen, aber durchaus für die Rückseite, die bei Aluminium oder CFK eben dann doch extra geschützt werden müsste. Ebenso der direkte Hitzeschild kann leichter ausfallen, wenn das Strukturmaterial höhere Temperaturen ertragen kann. Außerdem ist die Dauerfestigkeit und das Verhalten bei Versagen sowohl dem Aluminium als auch dem CFK überlegen. Stahl verformt sich unter Überlast erstmal plastisch, bevor es zum Versagen kommt. CFK dagegen versagt sehr unvorhersehbar und Aluminium kommt schlecht mit Lastwechseln klar. Dabei spielt gerade das Thema Dauerfestigkeit bei einem Raumschiff für Wiederverwendung natürlich eine große Rolle. Ebenso das Thema Beschichtung kann man sich bei dem von SpaceX eingesetzten Edelstahl sparen. CFK oder unbehandeltes Aluminium in 100% Sauerstoffatmosphäre? Hm, eher keine gute Idee. Naja, und dann sind natürlich auch die Umweltbedingungen in der Nähe von salzhaltigen Gewässern. Wir sind ja in der Nähe vom Meer und das ist für Edelstahl ein geringeres Problem. Wobei auch Edelstahl nicht seewasserfest ist. Dazu kommt, Edelstahl eignet sich viel besser für die Prototypenfertigung weil man mit ihm aufgrund seiner leichten Schweißbarkeit deutlich besser basteln kann. Ja, Reste lassen sich auch gut recyceln bzw. haben noch Schrottwert. Und mit der Halbzeugherstellung als Rollenmaterial bekommt man den Rohstoff direkt aus dem Stahlwerk und das relativ günstig. Und das im besten Fall mit gesicherter Qualität und jahrzehntelanger Erfahrung vom Hersteller. Ja, Im Übrigen ist Edelstahl auch viel günstiger als Aluminium oder CFK. Kommen wir zum Treibstoff. Ursprünglich sollte das Raptor-Triebwerk flüssigen Wasserstoff und Sauerstoff nutzen. Eine Kombination, die auf dem Papier hervorragend als Raketentreibstoff funktioniert, aber vor allem durch den sehr anstrengenden Wasserstoff oft nicht seine Vorteile ausspielen kann. Was man sich aus Sicht von SpaceX natürlich als Nachteil einkauft, auf dem Mars und auf dem Mond gibt es zwar Wasser, aus dem man mittels Elektrolyse Wasserstoff und Sauerstoff synthetisieren kann, aber soweit wir wissen, kein Erdgas oder andere leichte Kohlenstoffquellen. Immerhin wäre es Starship schon einiges geholfen, wenn es nur zusätzliches Methan mitbringen muss, da Sauerstoff hinsichtlich des Gewichts hier absolut dominiert. Das Raptor-Triebwerk verbrennt mit dem Mischverhältnis aus 3,6 Teilen Sauerstoff und einem Teil Methan. Um Treibstoff auf dem Mars zu generieren, soll mit dem Sabatierprozess aus dem CO2 der Marsatmosphäre Methan erzeugt werden. Die dünne Atmosphäre des Mars besteht quasi vollständig aus CO2. Aber kommen wir zu den Triebwerken. Das Starship ist insgesamt ein spannendes Entwicklungsprojekt. Trotzdem würde ich behaupten, die Triebwerksentwicklung des Raptors ist das mit Abstand eindrucksvollste und treibt der gesamten Luft- und Raumfahrtindustrie weltweit die Schamesröte ins Gesicht. Das Raptor-Triebwerk von SpaceX ist nicht nur das einzige Full-Flow-Staged-Combustion-Triebwerk, das bisher geflogen ist. Darüber hinaus ist es bei einer Vielzahl von Leistungswerten weit vorne dabei. Beim Kammerdruck führt es, beim Schubgewichtsverhältnis ist eigentlich nur das Merlin-Triebwerk von SpaceX besser. Und obwohl recht viel Methan zur Kühlung verwendet wird, hat es mit dem etwa 327 Sekunden ISP auf Meereshöhe den höchsten Wert für ein Kohlenwasserstoffgefeuertes Triebwerk. Wie das Raptor genau funktioniert, das kläre ich in einem anderen Video. Das verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Wir wissen von mindestens drei verschiedenen Raptor-Versionen am finalen Starship-System. Da werden die Standard-Meereshöhen optimierten Raptoren mit Schubvektorsteuerung von den 13 Stück in der Mitte des Boosters zum Einsatz kommen, als auch dann drei Stück in der Mitte des eigentlichen Starships, die für den Antrieb sorgen. Um das halsbrecherische Flip-Manöver bei der Landung durchzuführen, das ist ja der Signature-Move des Starships, ja, verfügt diese Art des Raptors mit 15 Grad über einen sehr großen Gimbalbereich. Das Raptor gibt es aber auch noch in einer schuboptimierten, nicht steuerbaren Version für den Außenrand des Boosters. Nicht steuerbar meint hier keine Schubvektorsteuerung und keine Schubregelbereich. Und dann natürlich die von ihren Abmessungen sehr beeindruckenden, vakuumoptimierten Raptoren. Diese sind ohne Schubvektorsteuerung festmontiert und werden nach der Stufentrennung von den Meereshöhenraptoren unterstützt, um die Gravitationsverluste zu minimieren und auf die Schubvektorsteuerung zurückzugreifen. Während die ersten Raptor-Triebwerke noch aussahen wie Weihnachtsbäume, ja, sieht Raptor 2.0 extrem aufgeräumt und für die Serienfertigung optimiert aus. Laut NASA baut und testet SpaceX mittlerweile sieben Triebwerke pro Woche. Was für eine absurde Zahl. Als Zielpreis pro Stück nannte Elon Musk mal 250.000 Dollar. Wie weit man da rangekommen ist, weiß ich nicht. Aber die Tatsache, dass im Prinzip jeden Tag eines gebaut wird, spricht sehr gegen einen Stückpreis des RS-25 von mehr als 100 Millionen Dollar. Mit der Falcon 9 und der Wiederverwendung des Erststufenboosters hat SpaceX die Raumfahrt nachweislich für immer revolutioniert. Und während alle anderen versuchen, mit der Falcon 9 mitzuhalten, versucht das Starship die Wiederverwendung auf ein komplett neues Level zu heben vollständige und schnelle Wiederverwendung. Also nicht nur die erste Stufe, sondern auch die zweite Stufe sollen komplett wiederverwendet werden. Das große Ziel von SpaceX lautet sogar, Starship und Booster sollen nur wenige Stunden nach dem Start und der Rückkehr wieder starten können. Um das zu optimieren, soll die Startinfrastruktur genutzt werden, um sowohl Booster als auch das Starship nach einem Flug zu fangen und direkt mit der neuen Integration zu beginnen. Das wäre dann das Sahnehäubchen. Vorher sind aber noch einige Probleme zu lösen oder die aktuellen Konstruktionsansätze durch Tests zu bestätigen. Während man das abenteuerliche Landemanöver des Starships schon demonstriert hat, steht als eigentliche Feuertaufe des Starships der Reentry von orbitaler Geschwindigkeit noch aus. Die kritische Technologie hierfür? Der Hitzeschild. Diese Technologie setzt auf einen keramischen Werkstoff auf Siliciumoxidbasis, der von der Nase ursprünglich entwickelt wurde. Wenn dich das Thema mehr interessiert, über den Starship-Hitzeschild habe ich ein eigenes Video gemacht, was zu den beliebtesten Videos hier auf Senkrechtstarter zählt. Also gerne reinschauen, verlinke ich dir unten unten in der Videobeschreibung. Nur so viel wegen der Wiederverwendung soll der Hitzeschild natürlich nicht abfackeln wie bei Dragon und Soyuz, sondern den Temperaturen standhalten und über einen längeren Zeitraum die Geschwindigkeit abbluten, ohne dass das Material überlastet wird. Eine weitere Besonderheit des Starship-Konzepts, das Wiederbetanken im Orbit. Sowohl den Mond als auch den Mars kann das Starship nur erreichen, wenn es im Orbit mit Treibstoff versorgt wird. Dazu braucht es mehrere Starship-Flüge mit Treibstoff in den Orbit. Naja, und wenn das mit Rapid Reuse klappt, sollte das nicht so das Problem sein. Wenn nicht, könnte sich das Starship-Konzept mit dem HLS in eine teure Sackgasse manövriert haben. Das Starship mit mehreren Wegwerf-Starships zu betanken, kann dann eine teure Sache werden. Bedenkt man den deutlich günstigeren Produktionsansatz, könnte selbst das immer noch billiger sein als herkömmliche Raketen. Wir sehen ja jetzt schon, wie schnell SpaceX Starship-Prototypen und Triebwerke bauen kann. Selbst mit einer zweiten Stufe als Wegwerfsystem sollte SpaceX mit dem Starship die pro Kilogramm Kosten in den Orbit gegenüber Falcon 9 noch drastisch senken können. Just diese Serienfertigung wird sowohl in Boca Chica als auch in Florida bereits aufgebaut. Wohl schon jetzt? Scheint sich SpaceX seiner Sache sehr, sehr sicher zu sein. Soweit so schön, aber jetzt zur Gretchenfrage. Wer braucht denn so einen Koloss? Zuallererst wäre da natürlich das zu SpaceX gehörende Starlink. Jedem, der sich abseits des Mainstreams mit dem Thema ernsthaft auseinandergesetzt hat, ist seit Jahren klar, welche mächtige Infrastruktur Starlink darstellt. Im Jahr 2022 hat es, glaube ich, nun auch eine breite Öffentlichkeit verstanden. Der potenzielle Umsatz für den Starlink-Service wird auf einen jährlichen zweistelligen Milliardenbetrag geschätzt. Und durch die prinzipbedingte Erdnähe wird es einen permanenten Bedarf an neuen Satelliten oder aber einen On-Orbit-Service geben. Da ist es natürlich genial, wenn man sich die Transportnachfrage für das Starship im Prinzip so selbst erzeugt. Und dann gibt es dann natürlich die US-Institutionen. Die NASA will große Mengen an Nutzlasten transportieren. Und das Umdenken, wie man mit dem neuen Starship oder den neuen Starship-Fähigkeiten Weltklasse Forschung und Exploration machen kann, ja, der hat schon längst begonnen. Im Vergleich zu dem, was die NASA in Zukunft an Equipment ins All schießen wird, werden sich die aktuell noch konventionell entwickelten Missionen ausmachen wie Schüler-Experimentierkästen im Vergleich zu einem universitären Hightech-Labor. Rede ich nicht so gern darüber, aber ist klar, das US-Militär will die Starship-Fähigkeiten. Es will die größten, fähigsten Satelliten und die wollen die Dinger auch aus dem Orbit wieder zur Erde bringen können. Und sie wollen Point-to-Point, point, genauer die Fähigkeiten über 100 Tonnen von Punkt A zu jedem Punkt der Erde in unter einer Stunde bringen zu können. Und aber noch günstiger als die unfassbar teure Infrastruktur an Transportflugzeugen, die sich das US-Militär aktuell leistet. Nein, das denke ich mir nicht aus. Das US-Militär bezahlt SpaceX jetzt schon für die zukünftige Demonstration dieser Fähigkeiten mit dem Starship. Gleichermaßen hochumstritten die nächste Kundengruppe, nämlich Touristen. Es sind jetzt schon diverse Touristenflüge mit dem Starship verkauft. Aktuell wissen wir von dreien, dem japanischen Milliardär Yusaku Mizawa, der einen ganzen Starship-Flug um den Mond gekauft hat, Stichwort Dear Moon, der Milliardär Jared Isaacman, der unter anderem den ersten Crew-Flug mit dem Starship gekauft hat und dann einen weiteren Flug um den Mond mit zwölf Zahlen Passagieren, von denen wir bisher nur Dennis Tito und seine Frau Akiko Tito kennen. Dennis Tito genau, das war der erste Weltraumtourist überhaupt, der 2001 mit einer Soyuz zur ISS geflogen ist. Touristenflüge mit dem Starship, kann man das in Zeiten von Klimakrise überhaupt bringen? Ich gehe davon aus, dass Starship mittelfristig erneuerbar betrieben wird. Dass das theoretisch geht, habe ich zusammen mit Eneas mal überschlagen. Die Episode zum erneuerbaren Starship, die verlinke ich dir unter dem Video. Das Starship ist ein beeindruckendes Design. Sowohl die Dimensionen der Rakete als auch die Idee hinter der vollständigen schnellen Wiederverwendung sind schwer zu fassen. Von außen könnte man das Gefühl bekommen, SpaceX ist der Falcon 9 Erfolg zu Kopf gestiegen und nun sind sie völlig größenwahnsinnig geworden. Ob das alles am Ende dort hingeht, wo SpaceX hin möchte? Kann ich natürlich nicht sagen, aber die lange Reihe bisheriger Erfolge von SpaceX mit bahnbrechenden Entwicklungen lässt mich zumindest sehr, sehr optimistisch in die Starship Zukunft schauen. Wenn du auch optimistisch in die Zukunft der Raumfahrt schaust und über die neuesten Entwicklungen informiert sein möchtest, ja unbedingt senkrecht abonnieren, denn hier gibt es ja jede Woche mit den News die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technik-Episoden Hintergrundwissen für dich, wie die beeindruckende Technik hinter Raketen funktioniert. Ein großes Dankeschön geht wieder an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch könnte ich das hier nicht machen. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Ihr helft wirklich aktiv mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. #teamspace. Wenn du Senkrechtstarter auch unterstützen magst, findest du unter dem Video einen Link zur Mitgliedschaft. Ich hoffe, die Episode heute hat dir gefallen und wenn du genauso sehnsüchtig auf die nächsten großen Sprünge da draußen wartest, wie ich, ja, like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, immer schön senkrecht bleiben. C'est